Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Beim letzten Mal haben wir weitergemacht im Maschinenraum und wir können heute uh, den nächsten Luma machen. den nächsten Gourmet-Luma. 1000 will er an der Zahl haben. 1000 Sternteile. Und die haben wir zum Glück schon. Und dann können wir auch direkt diese Mission hier machen. Und ja, er verwandelt sich natürlich wieder. Mal gespannt, was uns für eine kleine Mission da erwarten wird. So, eine neue Galaxie wurde geboren. Gehen wir mal direkt hin. Und ich glaube, es kommt noch ein einziger äh, Luma. Ich glaube, eine oder waren es doch nur zwei? Ich glaube, es war nur noch einer. Ist dein Lieblingspilz? Oh. Das hört sich nach einer Mission an, wo wir freie Wahl haben. Ah, nee, nicht ganz. Ich habe mal eine zweite Auswahl. Ich wusste, dass man hier die. Ich wusste direkt, dass man hier auch die Biene hat. Schön. Das finde ich aber auch sehr interessant und ist auch cool, dass man hier ein bisschen die Wahl hat. Aber sollte keine schwere Mission sein. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an, ähm, diese Stelle erinnert mich, wieso auch immer, ein bisschen an, ähm, Komm kommen den Geist. Ich wollte eigentlich einen Weichsprung machen. Ähm, ja, toll, gestorben. Ähm, ich werde äh, den Geisterpilz nehmen, weil, keine Ahnung, den haben wir seltener, glaube ich, generell im Spiel. Darum würde ich stehen jetzt einfach mal bevorzugen. ähm, diese Stelle hier erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an, ähm, für die Leute, die, die Marken 60 kennen, ähm, an die äh, giftige Giftgrotte. Da gibt es einen Stern in so einer, ähm, in so einer kleinen Mini-Höhle mit Wasser, wo man äh, zum einen äh, die Metallkappe freischaltet und zum anderen äh, auch acht rote Münzen sammeln muss. Daran erinnert mich das tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier müssen wir halt aufpassen dass wir nicht vom Licht getroffen werden. Äh, was? Warum? Warte. Sehe ich das richtig? Die Mission ist deutlich schwerer mit dem Geist. Ich dachte, es sei ausgeglichen gewesen, aber nein. Der Geist ist hier deutlich im Nachteil, wenn ich das so sehe. Seine, St äh, die Mission geht noch weiter. Au. Genau. Weil, ähm... Hier ist, hier ist nämlich, äh, weil ich dachte, weil der Geist, der wird durch die Geister... Ähm, okay, das war ein lustiger Zufall, aber nee, ähm, anscheinend ist der Geist hier deutlich im Nachteil, weil ähm, durch das Wasser verliert anscheinend auch Geister-Mario sein Power-Up, ähm, während Bienen-Mario nur durch das Wasser hier sein Power-Up verliert oder durch Treffer. Während aber hier ähm, sogar noch mehr Sachen sind, die einen killen. Oh, an die Stelle kann ich mich erinnern. Weil hier kann äh, das Wasser einen killen. Äh, mit dem Buhu kann einen das Wasser killen. Ähm, wie heißt es? Ähm, die Buhus die einen verfolgen. Das Wasser, ähm, das Licht. Also, da muss man aufpassen. Ja, man könnte jetzt darüber springen. Aber ich weiß ganz genau, dass die Steuerung in dieser Mission ein bisschen weird ist. Darum, darum lassen wir das einfach mal lassen uns einfach mal. Wir kommen ja sowieso voran. Das ist eine Mission, wo man denkt, man kommt nicht voran. Aber man kommt immer voran. Weil man sich ja mit dieser Plattform bewegt. Ah, komm, war nix. Schade. Das war knapp. Oh, her mit dem Stern bitte. Oder auch nicht. Naja. Er wird schon irgendwann wiederkommen, der Stern. So kann man es ganz, ganz einfach machen. Ist jetzt auch nicht so schwer. Ah, die Musik ist wunderbar. So ein schöner Remix. Oh mein Gott, ich wäre beinahe runtergefallen. Zum Glück wurde ich auf die andere Plattform äh, gehauen. Vor allem war das ein richtig dummer Treffer eigentlich. Voll unnötig. Aber naja. Egal, springen wir rüber. Es gibt nichts mehr, was uns auffällt. Und her damit. Was ist das übrigens für so ein heller Stern einfach? Heller, Nicht Stern, sondern heller Planet. Ich meine, der ist komplett Weiß. Der leuchtet total hart. Keine Ahnung warum. Muss irgendeinen Grund haben. Und wir landen bei Rosalina. Das muss einen Grund haben. Oh. Ja. Ist da ein ja. Da ist sie komplett. Und wieder ein paar Sternteile gesammelt. Weil wir Post bekommen oder was? Ein Brief von Luigi. Ich hab dich hin, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft äh, dir, mich zu finden. Oh! Was ist das für ein Ort? Der wird vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Mhm. Ähm. Ja, das ist in der Honigbienen, äh... im Honigbienenkönigreich. Ganz, ganz einfach. Gehen wir natürlich hin. So, hier ist jetzt ein geheimer Stern aufgetaucht durch Luigi. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt den Stern holen, sind das noch nicht alle Sterne in der Galaxie. <lacht> Weil das halt echt lange auf sich warten lässt. In der ersten Mission finde ich ihn. Ja, wo das ist, weiß ich eigentlich. Ich denke, man kann ihn jetzt auch schon sehen. Nee. Mir fällt aber gerade nur ein Ort ein, wo es sein kann. Und zwar müsste das hier sein. Und hier musste man glaube ich auch bisher nicht einmal hin in irgendeine Mission zwingen. Man musste nicht einmal zwingend hier hin. Also gehen wir mal hier hoch. Oder nee. Nee, hier ist es nicht. Okay, warte, dann ist es auf der anderen Seite. Oh ja, das sehe ich ihn sogar schon. Da hinten. Okay, das war meine, meine zweite Idee gewesen. Äh, was? Kommt man nicht mit dem darüber? Okay, dann müssen wir vielleicht erstmal unseren, ähm, ja, wunderschönen Honigwinen, äh, Pilz wieder aktivieren. Warum nicht? Warum denn nicht? Ja, ähm, ich, ich kenne die Mission schon, keine Sorge. Gucken wir mal ganz kurz um dich. Ja, nee, ihr habt nichts gemacht. Dann, ich weiß nicht, wie kommt man da jetzt rüber? Ich dachte wirklich, man käme da... Ganz normal rüber, aber nee, nee, das schaffen wir da nicht rüber. Ähm oh, hier sehen wir sogar Mario. Während es in der Herbst galaxie äh, immer ein, ähm, ein L war, sieht man hier ein M für Mario. Okay, jetzt bin ich echt ein bisschen perplex, weil... Kommt man... Oh man, okay. man kommt da gerade so hoch. Das ist echt eng bemessen. Ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist, der, den die Entwickler äh, auch wirklich äh, vorhatten, den man nehmen soll. Aber ich wüsste jetzt keinen Weg, um da hinzukommen. Okay, da komme ich nicht hoch. Dann werde ich wohl hier mal kurz hochfliegen. Dann geht das auch. Hey Luigi. Gib mal den Stern her. Oh. Er braucht Hilfe, er hat Angst. Möchtige Angst hast, Luigi. Oh, er hat Angst wegen uns, weil wir eine Biene sind. Hey! Und wir haben ihn runtergehauen. Aua, Bruder, jetzt ist der Riesenkäfer weg. Lass uns den Power Stern nehmen und nichts wie weg von hier. Okay, es war nur der Riesenkäfer, vor dem er Angst hatte. <lacht> er ist also wie die Bienen. Interessant. Ja, den Stern nehmen wir natürlich gerne. Und danken Luigi natürlich, dass er uns geholfen hat. So ein schöner netter kleiner Stern. Ich mag das, wenn man einfach mal wieder äh, immer mal eine Nachricht von Luigi bekommt und dann einfach mal in alte Galaxien zurückgeht. Und dann, wenn man sich noch gut erinnern kann, ihn auch relativ schnell findet. So, und wie ihr seht, das war immer noch nicht jeder Stern in der Galaxie. Also. Ja, da gibt es noch einiges. Aber alles Kometen, tatsächlich. Okay, nochmal. Post. Von Prinzessin Peach. Ja, die sagt eh immer dasselbe. Ja, die gibt uns ein paar Warner pilze Ich weiß nicht, warum man sagen sollte, dass man keine Pilze annehmen soll. Aber andererseits ist doch nett, dass er fragt. Oh, warte, wir gucken nochmal ganz kurz für Kometen. Nee, da ist nichts. Okay. Dann machen wir weiter im Maschinenraum. Denn da haben wir auch noch... Ein paar kleine Missionen, nicht mehr allzu viel, aber ähm, schon einiges noch. Wir haben, glaube ich, nur noch in der spielzeug -Shuttle galaxie Sterne, die wir holen können, ohne halt Kometen oder Luigi. Ja, hier haben wir alles bisher, also ja, spielzeug -Shuttle galaxie Und es sieht so aus, als würden wir beim nächsten Mal wohl dann wieder zu Bowser gelangen. Mario trifft Mario, oh was? Ich meine, wir haben jetzt gerade Luigi getroffen, aber Mario jetzt auch noch? Okay. Uh. Die Galaxie. Oh. Da gibt, das, ist eine, das ist eine coole Mission. Ich mag die Mission. So, man kann zwar hier den... Äh, übrigens, man kann hier zwar den Zug nehmen, aber man kann auch eigentlich drauf scheißen und einfach einen Rückwärtssalto äh, machen. Und dann passt das. Dann kommt man da einfach vorbei. Und ja, hier gibt es immer noch so viele Sternteile nehme ich doch gerne mit vielen dank mit äh, für die ganzen sternteile ich glaube hier lohnt es sich vielleicht sogar auch sternteile zu sammeln vielleicht nicht in dieser kokong galaxie die wir mal durch einen Luma freigeschaltet haben muss man mal überlegen ich glaube hier gab es sogar noch ein äh, luma in der galaxie der sternteile wollte ich glaube auch sogar in der galaxie in dieser mission hier ja, ich glaube, hier gab es das session Luma. Ich, ich sammle jetzt mal. Ich kann mich da irgendwie dran noch erinnern. Ich weiß nicht, wieso. So, ich versuche... Okay, man kann... Man kann die nicht besiegen, um äh, Sternteile zu bekommen. Ich wollte sie jetzt unbedingt äh, nutzen. Naja. Daneben nicht. So, hier müssen wir, glaube ich, die Schraube runterdrehen, damit wir an ein anderes Ding rankommen. Irgendwie so war das. Ja, da sehen wir sogar den Luma. Ah, ich habe eine verdammt gute Erinnerung. Ich habe mich irgendwie noch daran erinnert, dass ich irgendwann mal hier äh, gewartet habe, dass Sternteile runterregnen, damit ich äh, Sternteile habe, um den zu bezahlen. Hm, interessant, woran man sich noch erinnert immer. Ähm, das ist nur die Frage, wo war das gerade? Ach komm, lass das bitte. Äh, hallo? Da. So, aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Das war knapp. Ah, la, Ich brauche Sternteile. Wie viel willst du? 15 Stück, die haben wir. Ja, man ist sogar darauf angewiesen, dass hier Sternteile runterfallen. Da muss man echt aufpassen. Das war's. Das war's. Mein Bauch ist voll. Verwandlung. Ja, zwei Lumas heute äh, schon zu Planeten verwandeln lassen. Uh, und das ist eine coole Mission. Also zwei coole Missionen eigentlich hier. In, der, in, der, in dieser Mario trifft Mario Mission eine weitere coole Mission. Das gefällt mir. Hier muss man einfach nur Plattform umdrehen. Das ist ganz cool eigentlich. Da, da, da. Gucken wir uns mal weiter um. Da ist ein Roboter. Was zu sagen? Wenn du dort rü äh, rüber willst, probier es noch mal mit einem Sprung. Mhm. Aber ich glaube, wir sind noch ähm, in der Plattform, die wir drücken müssen. Aber dann springen wir gleich mal rüber. War oh, keine Eile, wir haben genug Zeit, bevor wir jetzt sterben. Ah, ja, die Mission ist cool. So, und jetzt müssen wir eigentlich schon noch schnell rüber. Und nicht die Schalter aktivieren. Das ist ganz gut eigentlich. So. Einmal rüber, Mario. Und ich würde sagen, wir fangen. Wir fangen einfach mal hier an. Wir werden sowieso an alle Plattformen irgendwie kommen. Ich weiß gar nicht, wofür die Röhre ist. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da nicht rein. Von daher lassen wir es einfach mal. So, hier ist nichts Und dann geht's hier weiter. Au, lass das bitte nicht runter. Ah nee, die können mich gar nicht runterschmeißen. So, weg mit dir, Plattform. Das war es noch nicht ganz. Oh, ja. Mal gucken, ob das der letzte, ob das die letzte Plattform ist. Ja. Und da ist auch schon der Stern. Da, da, da, da, da. Hm. Ja, die Plattformen bewegen sich nicht mehr, aber die, die Tromps zumindest. Also immer schön auffassen. Und da ist der nächste Stern. Es da, da. geht immer schön schnell von der Hand, das muss man schon sagen. So, Umdrehböden des Kettenplaneten. Danke, danke für diesen netten kleinen Stern. Und ich denke, jetzt können wir auch noch die Mario trifft Mario Mission machen. Das sollte noch gehen. Oh. Oh, ein Tempokomet. Ich glaube, jetzt mache ich noch mal dieselbe Mission wie gerade nur noch mal als Tempokomet. Ja, ähm, ich habe eigentlich keine Wahl, weil das ist, glaube ich der einzige Stern, den ich machen kann, weil der Bowser dauert zu lange. Ja, Tempomos und Reböden. Der äh, Bowser dauert zu lange gerade. Und ähm, die Challenge-Galaxien, da muss ich jetzt erstmal hingehen. Und die sind auch gar nicht so einfach. Da kann ich auch teilweise sehr lange brauchen, wenn ich Pech habe. Ja, aber an sich ist dieselbe Mission hier jetzt nur mit, ähm, ja, mit ein paar Gegnern. Mit ein paar mehr Gegnern. Äh, nicht mit ein paar mehr Gegnern, sondern mit einfach mit schnelleren Gegnern, was jetzt nicht allzu unmöglich ist. Sollte eigentlich nicht wirklich länger dauern als die andere Mission, wenn man ehrlich ist. So, her damit. Und jetzt einfach zurück. So, hier gehe ich aber tatsächlich mal äh, den sicheren Weg. Okay, man kann, man kann nur dahin gehen und sicher sein. So, weil die drehen, bewegen sich so schnell, da würde ich nicht riskieren, getroffen zu werden. Weil man ist ja Instant Death bei den Gegnern. Deshalb lassen wir das mal schön sein. Ja, Dankeschön. Au, oh, das hat wehgetan, lass das mal. Dum. Das war nicht so schön. So, perfekt. Oh, ähm. So, jetzt. Mal kurz runter, bitte. Und hier rauf. Du, du, du, du, du, du. Hm. Au. Das hat wehgetan. So, jetzt nur noch zwei Plattformen bei dem Tromp Ja. Oh, ganz, ganz easy eigentlich. Nur wir müssen aufpassen, dass wir dennoch nicht getroffen werden. Und die Kamera ist gerade extrem kacke gewesen, weil ich nicht wusste, ob ich genau auf dem äh, sicheren Plattform stehe, auf der sicheren Position. Ja. Ähm. Die abwechslung war jetzt nicht so schön gegeben da bin ich ehrlich hätte besser sein können na hm, ja gut aber dennoch schön ein komet ist auch immer sehr sehr nett auch wenn zwar ein bisschen direkt hintereinander irgendwie ein bisschen ja lahm ist ja aber ich danke euch wirklich Vielmals, dass ihr dabei wart, das ist das Ende des Parts und ich würde mich über einen netten Like freuen von euch und über einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat und ähm, ja, auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt und nicht die Glocke vergessen und nichts mehr zu verpassen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis dann, ciao, euer Rocky.